Feuchte Schulterpolster, dick gewindelt zum Open-Air-Konzert Mit ihrem neuen Freund besucht Maya ein angesagtes Rockfestival, selbstverständlich in Windeln. Dies hat nicht nur praktische Gründe, denn sie liebt das Gefühl über alles. Lasse hat hiervon allerdings noch keine Ahnung, bis er sie vor der Bühne spontan auf seine Schultern hebt und das warme Polster in seinem Nacken spürt.